Yeah. Yeah, right. äh, ja, vielleicht eine kleine Überraschung. Wir haben gerade die Möglichkeit erhalten, den Vortrag auf Deutsch zu halten. Und dazu können wir uns noch mal uns vorstellen. Also, ich äh, bin das ist der Kollege Marel. Wir werden den Vortrag ja für euch auf Deutsch halten. Die Präsentation ist die ihr bereits schon seht, auf Englisch. Also diejenigen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, die können sie einfach lesen. So, äh, die Vorstellung kurz, was, wir anfangen, was wir machen, äh, wie sieht es äh, bei uns aus, äh, wer sind wir eigentlich und äh, was für Open Source wir, das das wir annehmen? So äh, was bedeutet das? Wir sind eigentlich so drücke zwischen Kunden und äh, unseren technischen Teams, Programmierer. Äh, und mehr oder weniger, wir helfen einfach, die, äh, die richtige Lösung für richtige Leute anzupassen. Äh, und wie gesagt, wir arbeiten für Squeeze. Äh, was wir machen. Marlis hat mehr als 12 Jahre Erfahrung mit Websites, Intranets, Bombmail und Interactive Media. with creative, beautiful, usable, accessible. Find solutions establishing the best presentation through können wir anbieten. Die erste und die wichtigste Sache ist, dass wir keine Lizenzen anbieten. Man braucht ja für Lizenzen nicht zahlen, es ist ja alles Open Source. Das entwickeln wir, das entwickelt Squeeze Labspeed, der Kollege Marek gerade sagte, und das ist der Kern der Lösung. Und was ist wichtig ist, wir bieten alles komplett. Also es ist ja nicht rein nur ein Webdesign, es ist ja nicht nur eine Webseite, es ist ja nicht nur ein Hosting, es ist ja nicht nur ein Server, es sind alle Lösungen dabei. Also wenn jemand einen Webauftritt machen möchte, der kommt zu uns und der wird ganz am Ende garantiert alles dabei haben. Also wenn er dann schon einen Auftritt haben wird, es wird ja dann komplett sein. So, wir arbeiten sowohl mit großen äh, mit Regierung, äh, und Hochschulen besonders. Einer unserer Gustik-Clients ist äh, Oxford University. Zum äh, Beispiel in Australien. Wir haben dort 38 Universitäten äh, und 36 von uns Matrix. Das ist unser Produkt. Äh, auch noch für profit äh, organisation jeder kann das nutzen, wenn man nur will. Was ist ganz wichtig? Äh, Dieses Modell, das die wir anbieten, ist total offen, ist open. Äh, also man kann mit uns arbeiten, muss man aber nicht. Äh, und äh, das Beispiel dafür ist zum Beispiel das WHO. Äh, die nutzen Matrix ohne uns. Äh, aber das ist für uns super, das haben diese Entscheidung genommen, die Squeeze äh, als Produkt Bitte. Äh, da können wir sagen, wir sind überall. Ja. Wir sind ja in Australien als äh, Webseitenentwickler, wir sind in Polen, wir sind in äh, States, wir sind ja auch äh, in London, ist ja klar, da haben wir unser Büro. Wir haben ja auch Auftritte in New Zealand. Wir sind wirklich überall. Äh, und äh, nicht nur mit Web-Auftritten, sondern äh, wir schicken dort auch Leute. Ja. Wenn äh, ein Projekt vorbereitet wird, äh, wir schicken Leute, die dort am Platz die entsprechende Entwicklungen und Vorbereitungen machen, die, die programmieren auch an Bord. Ja, was Ja, das sind wir, das, was wir machen. Äh, jetzt kommt die wichtige Frage, was ist Web? Äh, was ist Web für euch? Bestimmt jeder hat irgendwelche Antworten. Echt, think <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Innovation, genau. was ist das Musik? Äh, kennst du Freunde dort? Äh, ja, äh. Social Networks, Musik. Ja, ganz genau. Also, wenn wir überlegen, was ist Web, ja, erstens ist das was anderes für jede von uns, ja. Äh, es sind Leute, die so verschiedene Sachen dort machen, die verschiedene Dinge. Man kann sagen, dass. 2011 war ganz wichtig für Web, ja. besonders in Europa, alles hat sich richtig schnell geändert und wir mit unseren Lösungen Produkten versuchen immer darauf zu antworten, was unsere Kunden brauchen. Wie gesagt, wir arbeiten sowohl mit Regierung als auch mit Großunternehmen, jeder braucht was anderes, will sein Angebot anpassen, braucht sich mit ihren Kunden, Studenten, egal was. Äh, kommunizieren. Äh, das sind die Trends, die wir erwartet in diesem Jahr. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, wir haben darauf geantwortet. Ja, jeder, der jetzt im 2011 und in im kommenden Jahr modern sein möchte, muss eigentlich äh, diese Trends also es gibt ja eine Möglichkeit nicht ohne eine dynamische Seite oder äh, ohne, äh, ohne einen guten Auftritt, einen guten Content, also einen guten Inhalt nicht zu haben. Also die Information, die du, Kollege, brauchst, ja, die musst du ja finden und die muss ja einfach dabei sein. Ohne das ist die Webseite und der Webauftritt und die ganze Web-Situation oder der Webauftritt gar nicht zu nutzen. Sind Euro. Und das sind eigentlich die Lösungen, die wir anbieten äh, mit unseren vier Produkten. Die alle bauen zusammen sogenannte Squeeze Suite. Äh, was ist Web Experience Management? Ja, und hier kommen wir zurück zu dieser Frage, was ist Web? Ja, was ist Web-Web? Äh, ich bin fast sicher, dass jeder kennt, diese Abkürzung gibt CMS, ja. Aber kennt ihr WDM-Abkürzung? -E Keiner. Leute, oh, mal Google. Ich äh, <lacht> <lacht> Ja, also äh, ja ist Web Experience Management. Das äh, ist das, was wir die ganze Zeit hier sprechen. Wir haben viele Produkte, ist CMS, Matrix, Search and Analytics. Äh, die kann man nutzen, wie man braucht, wie man will. Äh, kann man nur ein Produkt wählen, alle zusammen, wie gesagt. Äh, dieser erste Produkt, das ist unser Kernprodukt genannt, äh, Squeeze Matrix. Äh, das ist ein Enterprise CMS. Äh, hat sehr breite Funktionalitäten. Kann man das eigentlich nicht mehr betrachten als eine Integrationplattform? Ich werde euch später noch euch zeigen, welche Funktionen hat das System. Was ich liest, ist wichtig, Gartner? Ihr weiß, was Gartner ist? Ich frage auch die Leute da hinten. Es ist ein Analytikunternehmer, sehr groß, sehr wichtig. Äh, die meinen, dass unsere CMS, diese Matrix Enterprise CMS, ist eine von besten CMS der Welt äh, Wir sind eigentlich sogenannte Zauberer Quadrant, Magic Quadrant. Äh, dieser Quadrant ist geteilt auf vier andere Quadraten. Äh, und äh, wir sind da drinnen. Es äh, so, sind do, do, do drin nur zwei Open-Source-Systeme. Äh, und neben uns stehen... Oracle, Microsoft, Sidecore, also ganz große Players, ganz teure Players. machen. Uh, Google einfach squeeze, guckt uh, was für Webseiten wir haben gemacht, uh, sind das echt interessante Webseiten. Eine, eine davon ist ein ganz guter Fehler, ist Drink Hours, E.O.U.K. Das ist Webseite, die wir haben in, in England gemacht haben. Uh, dort könnt ihr prüfen, ob ihr vielleicht nicht zu viel Alkohol uh, Also, yeah. uh, Unser System hat zwei uh, Interfaces, uh, eins ist Easy Attitude. Das uh, ist ein kind sogenannter of einfache Interface mit non technik Users. Das zweite ist ein situation Interface. Man kann eigentlich diese ganze Webseite implementieren und bauen. Wenn es geht um diese easy Attitude, können wir das zum Kunden anpassen. Wichtiger ist, dass auf dem Markt gibt es ja auch viele SMS-Lösungen, also äh, von kleinen oder großen. es gibt ja auch solche, die mit Lizenzen handeln und so weiter und so fort, aber äh, wenn es um Enterprise-Plattformen geht, also diese, die noch mehr Lösungen anbietet, wie ähm, Integrationsfunktionen und auch Lösungen, die gar nicht auf dem Markt angeboten werden, das gibt es ja nicht. Es gibt ja dann nur wenige äh, Enterprise-Lösungen und wir sind alle. Dabei Welche Enterprise man kennt eigentlich eigentlich, Und es geht um CMS? Kennt ihr in Tupupal? Ne? Bei, bei Tempo3? Ja. So also, kennt ihr. Äh, wir haben auch unseren kleinen CMS. Äh, in Australien sagen, Marfit ist Integration Plattform. CMS ist sexy. Äh, ich weiß nicht warum. Äh, das ist ganz to tolles Zeug. Äh, wie geschrieben ist das Owner HTML. Äh, ist eigentlich äh, CMS, wo ihr habt äh, sogenannte Inline-Editing. Äh, ich kann das eigentlich kurz zeigen. Äh, das macht Spaß. Äh. Äh, nebenbei kennt ihr vielleicht 1 und 1 meine Webseite. In Polen ist es als One One My Website. Das ist das einfachste, was es an dem Markt gibt. Ja, wir sind ja möglich äh, mit dem CMS äh, auf die komplexen Funktionalitäten, die wir anbieten, auch so ganz grob und einfach äh, für, für sage ich einfach, ghost äh, so vorbereiten, dass das auch so wie bei dem 1.1 funktioniert. Ja, genau, also ich kann alles eigentlich mit Content machen, äh, egal ob ich mit zum Logo oder zum Header oder der Content oder der News. Man muss einfach klicken und, und dann kann man schon hier alles eigentlich äh, machen. Das ändert sich natürlich dynamisch auf die ganze Webseite. Also sehr einfach. Äh, hier so einfacher Userik-Editor, man kann auch HTML hier sehen. Also was ist wichtig, das ist Open Source, wie gesagt. Äh, ihr könnt es einfach downloaden. Äh, macht das, macht Spaß. Echt? Also nicht downloaden, aber dann spielen wir nicht, das Zeug. Äh, äh, und dann wollt ihr äh, einfach sehen, worüber wir sprechen. Wenn es geht um, um, um tolle Sachen im CMS, äh, man kann folgen alle Änderungen, wenn mehr Users auf dem. Mh, Halt Arbeit äh, ist das alles, alles drin. Äh, auch Universitäten mögen das und Publishing-Sektor, ja, also die Medien, äh, wo viele User auf, auf einer eine Webseite arbeiten. A b testing das ist cool. Also, äh, man kann vorbereiten drei äh, verschiedene Webseiten, äh, geben die dynamisch zu verschiedenen User äh, für zum Beispiel drei Tage. Und äh, als äh, erfolgreichste Webseite wird später für alle gezeigt. So etwas Ähnliches wie Newsletter. Man kann manchmal zum Beispiel zwei oder drei Muster vorbereiten, ja. Und dann schicken wir zu 20 Leute, 20 Leute, 20 Leute. Und dort, wo wir haben das beste Resultat, ist gewählt. Und dann Rest, zu, zu, zu restlichen äh, Leuten schicken wir einfach diese beste E-Mail. Wir können das Gleiche mit Webseiten machen. Kann man das integrieren mit Google Web Optimizer? Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Versionen einer Seite bereitstellt und dann guckt, welche am besten funktioniert. Äh, also, keine Ahnung. Aber das macht keinen Sinn. Wir haben diese Funktionalität. ja, bloß beim Google Web Optimizer habe ich ja die Zahlen von Google Analytics mit drin. Also wer ist jetzt. Ja, also wir haben auch Squeeze Analytics. <lacht> <lacht> äh, aber Squeeze Analytics ist, auf Leier, ist eine Layer auf äh, Google Analytics. Wir nehmen einfach XML von zeigen, also wenn es geht um Analyse, das ist kein Problem, ja, äh, kann man das alles integrieren. Und wie gesagt, es ist Open Source, also wenn wir was nicht haben, dann vielleicht kommt das in Zukunft, oder kannst du das machen? Äh, ja, dafür kann man das nutzen. Was ist auch ganz wichtig, äh, hier ist das nicht geschrieben, wir haben diese große CMS, diese Enterprise Matrix und wir haben diese CMS. Mit Integration? Kann man integrieren CMS mit Matrix? Wo kann man einfach beherrschen mit Content auf, auf in Matrix mit CMS? Das unsere Kunden sehr oft auch benutzen. Obwohl, wie gesagt, wir haben dort auch diese Easy Attitude, diese einfache Interface, aber kann man das auch mit CMS machen. Wie gesagt, wir haben diese vier Produkte gezeigt und man kann die eigentlich beliebig nutzen. Äh, kann man nur einen Produkt nehmen, wenn zwei, man kann das integrieren oder nicht? Äh, das hängt davon ab, was, was ich auch wirklich brauche. Wie, wie ist das bei Ihnen bei der Trennung zwischen Content und Code? Also bei anderen äh, CMS-Systemen wie Drupal zum Beispiel ist das ja immer sehr eng verzahnt in der Datenbank. Das heißt, wenn ich jetzt offline irgendwas entwickeln möchte und ich will dann meinen neuen Stand oder mein neues Modul oder was auch immer aufladen, habe ich immer ein Problem, dass ich die Datenbankstände irgendwie zusammenkriegen muss, weil die Grund in der gleichen Datenbank arbeiten mit der Content. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das Matrix und das Quiz untereinander abgleichen können, geht das auch über das Netz, dass man sozusagen zwei verschiedene Installationen abgleicht und ein Entwickler und ein Live-System parallel betreibt. Äh, ja. Also, wenn es geht um Entwicklung äh, und algeblich äh, Trennung, ja, äh, normalerweise Matrix und alle unsere Produkte arbeiten auf sogenannten drei Niveaus. Äh, was ist äh, eigentlich eines Logisch zweites Design und Funktionalität? So kann man das alles separat äh, beherrschen und, äh, und entwickeln. Also einfache Beispiele. So einfache Beispiel, wenn es geht zum Beispiel um Grafik. Äh, die ganze Matrix ist gebaut äh, als eine äh, Baum, wo wir haben Assets. Das sind so kleine Objekte, äh, die kann man beliebig nutzen und äh, integrieren. Äh, und so weiter. Äh, man kann auch eigene Objekte, also Assets, äh, bauen. Äh, die sind so als PHP-Package. Äh, und als Beispiel, wir haben hier. Ja, das ich hier nicht, aber ich zeige das auch einfach. Als Beispiel. Wir haben hier zwei Assets mit zwei verschiedenen Designs. Ja. Äh, und es ist immer die gleiche Webseite. I right. know. Ja, da hast jemand die gleiche Webseite mit gleichem Content, aber anders gezeigt. Vielleicht jetzt das auch hier schon. Und das sind einfach die zwei Designs, die habe ich. Ja, Und äh, das ist nicht genau Antwort auf deine Frage, aber <lacht> ich wollte dir nur zeigen, dass das möglich ist und kann das eigentlich alles so separat betrachten. Äh, genauso, wenn es geht um die zwei Produkte. Im Prinzip kann man auch die Assets einfach zwischen zwei Seiten synchronisieren, über eine Nachteilschienstelle zum Beispiel. das gute daran ist, weil die Funktionen, die können ja auch als separate Assets sein, du kannst äh, so eine Funktionalität, die du für eine Seite entwickelt hast, einfach in äh, eine andere äh, Webseite implementieren, da du einfach äh, die Assets in deinem ganzen System speichern kannst in der Database. Und dann musst du einfach den Asset, den du da schon äh, entwickelt hast, was weiß ich, das wird äh, ein Forum oder äh, etwas ganz anderes. Ja, ich, Beispiele kann ich ja halt so aber du nicht nehmen. was So ein gutes so gute Beispiel ist zum Beispiel ein Formular. Zum Beispiel -Formular. Oh, ja. äh, wo kannst du eigentlich... Wir haben zum Beispiel eine von publishing Kunden in Großbritannien, Smart Platform Media. Die haben 180 Webseiten auf einer Instanz von Matrix Und eigentlich fast jede Webseite, die haben, hat Kontaktformular. Ja. Wobei, die haben nur ein System vorbereitet und ist einfach als Nested Content benutzt. In eben alle diese Webseiten. Und kann man das beliebig machen. Ja. Deswegen äh, Universitäten, Publishing-Sektor, die Mühe machen, ja. Also wenn man viel Content hat und viele Funktionalitäten, die sich verdoppeln, wenn man mehrmals benutzen sind, das, das ist ideal. Squeeze Search. auch von uns, macht Sinn, wenn man viel Content hat, viel Funktionalität, muss man das finden, irgendwie. Äh, was ist so geil im Squeeze Search? Uh, das ist eigentlich Funnelbug-Technology. Uh, ich, ich weiß nicht, was Funnelbug ist. Uh, das war ein uh, australisches uh, Projekt von Region von, von c Das ist so etwas wie MIT in, in, in, in, in uh, Amerika. Uh, Funnelbug funktioniert als uh, ein externe externes Produkt, uh, ist nicht Open Source. Uh, ist ein sehr, sehr Enterprise-Produkt. Äh, Skype dann das. Ich kann euch zeigen, so ein kurzes Beispiel, wie, wie, wie das funktioniert. Der Unterschied zwischen Panelwerk äh, Enterprise Search und Google Enterprise Search ist ganz einfach. Unsere Lösung kostet ja nicht ein halbes Million Euro oder Slotte. Ist günstig. Und ja, die Funktionalität ist eigentlich dasselbe, plus wir können ja auch dann Webseiten aufbauen, die dann dynamisch ähm, dann dem Content äh, geteilt werden, die Menüs und so weiter und so fort, das wird alles dann dynamisch vorbereitet. Also eigentlich äh, der Engine selbst ermöglicht ja, dass aus dem weltweiten Content im Internet eine Webseite äh, einen Auftritt haben wird, wo alles automatisch aufgebaut wird, okay. nach dem, Kon dem kontextualen und Navigation und, und. und Ergebnisse. Äh, es äh, funktioniert sehr dynamisch, sehr clever, er lernt sich, was, was die Leute fragen, äh, kann man das na natürlich auch ein äh, bisschen tun. Äh, wir haben gerade nur <lacht> Englisch, American, and British und Estonian hier implementiert. Deswegen zeige ich äh, äh, diesen Unterschied auf American, and British und Englisch. Äh, wenn wir fragen zum Beispiel nach Price, äh, dann das erste Ergebnis ergibt uns äh, die Preise für die drei Länder. Äh, die sind äh, öfters äh, gebucht von Amerika. Das ist Mexiko, Kanada und Brasilien. Äh, wenn wir äh, fragen, ob das auf das Großbrit auch Großbritannien äh, von dort guckt man nach Amerika, Indien und Polen. Und das ist ein Beispiel, wie das zum Beispiel funktioniert, ja. Dort wo man ist, das was man benutzt. Ich habe Apple, wie ihr seht, se wenn ich... Ja. Äh, wenn ich... Ja. Auffrage: Erste, was er zeigt, er weiß, welches System ich nutze, ja und passt mir die, die Antwort. Also funktioniert das gar Also, wie gesagt, diese Kontextnavigation, äh, Featured Pages und äh, die alternative Antworten kann man auch äh, dort machen. Ist das alles, was wir machen, wie gesagt. Äh, wenn wir fragen, kommen zurück zu dieser Frage, was ist Web, was ist WAM, was ist Web Experience Management, äh, sind ein paar Sachen, die wir euch erzählen möchten, das sind, die sind ganz wichtig. Ja. Eigentlich, Egal ob ihr baut irgendwelche, irgendwelche kleine Blogs äh, oder irgendwelche kleine Projekte für Uni oder Schule oder privat, äh, ihr sollt das einfach wissen, man muss daran denken. Äh, das ist das, was wir machen. Ja. Äh, viele von unseren Kunden kommen oft zu uns und sagen, ja, wir brauchen eine Webseite. Und ich frage, naja, was, was genau sie brauchen? Nein, eine neue Webseite. Die muss cool sein, ja. Wir brauchen mehr Kunden. Und, und dann, naja, wir, genau, was, was noch mehr? Was steht da hinten? Und äh, dann sagen die, okay, dann vielleicht sollten wir ein bisschen Analyse machen. ja. Äh, und eigentlich äh, zeigen die solche Debatte, was sie machen. Ja? Die erste eigentlich wichtigste Sache ist, man muss fragen, was für einen Kunden oder Nutzer habe ich auf meiner Webseite oder will ich haben. Ja. Äh, was die brauchen, was die suchen. Äh, wenn ich darauf, darüber spreche, dann denke ich, naja, das ist doch klar. Aber glauben mir, Leute, Leute denken nicht daran. Ja, die machen einfach Webseite. Und, und dann, oh, keiner benutzt meine Webseite, ja, keine sucht dort was. Äh, aber wenn man so überlegt, nicht bevor dann sollen das. Uh, usability Testing, ja, sehr wichtige Sachen. Uh, Informationenarchitecture, ja, sehr wichtig. Uh, ein gutes Beispiel dafür ist, uh, sind die Webseiten, wo, wo wir viel Informationen ja. haben. Zwei Leute haben gesagt, dass, dass sie nach Informationen sucht, ja. Und die äh, muss äh, schon irgendwo so passiert sein. Und das ist auch eine Analyse für die Zukunft. Da äh, ja klar, wir sind, äh, wir arbeiten mit Filmen zusammen, mehrere Jahre, aber es kann ja auch sein, wie man versichert auf uns, mit ja die Lösung alleine dann weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und äh, die Analyse der Informationen und der der Aufbau der Architektur der Information ist das Wichtigste auf der Webseite. Weil, ja, immerhin, ja, News downloaden von, von verschiedenen Portals, das ist ja einfach. Ne? Aber dann schon wissen, wo welche Informationen gehen sollen, ähm, wie der Layout aussehen sollte, wo sollen wir die News einschreiben, wo sollen wir ähm, dann die Bezeichnungen machen und so weiter und so fort. Das ist wichtig und darauf verzichten die meisten. Die meisten Firmen, die machen das äh, billig und schnell, äh, sieht wunderbar aus, äh, aber nach äh, zehn Monaten möchten wir da etwas ändern, etwas Neues aufbauen und das geht nicht, weil wir wissen ja äh, dann selber schon nicht mehr oder derjenige weiß ja nicht mehr, äh, wo etwas war, was sollte ich ja ändern, wo finde ich das und so weiter. und so fort. So das geht es bei uns nicht. Ja, das ist alles, was wir machen. Und das alles gut aus, irgendwie falsch zu und funktioniert. Ja, und beim Test, das ist ja auch eine komische Sache. Ähm, ständig jeder, der eine Webseite haben möchte, sagt: Ja, nö, meine Webseite soll ja dann unter Windows 995 ähm, laufen und auch auf ähm, Handys und auch da und da und da und da. Ja, und derjenige, der die Webseite macht, so, getestet, ja, auf einer Webseite, einmal funktioniert. Und dann kommt es zu. Äh, zur realen Nutzung der Webseite und es ergibt sich, dass ja nee. die Webseite läuft ja unter Firefox 6 auf Windows XP oder auf Windows 95 nicht oder sieht man komischen Content oder gar nichts oder die Grafik nicht oder es ist zu breit, zu dünn, zu schmal und so weiter und so fort. Das testen wir auch, ja? Das kostet. Das kostet Zeit und ja, ne klar, äh, umsonst arbeiten wir ja auch nicht, deshalb wird das hier auch gezählt bei unseren Projekten. Aber dann haben Sie die Sicherheit, dass die Lösungen wirklich auf allen Plattformen, die Sie möchten, funktionieren. Sehr heißes Thema, Zeit, Mobile Web. Ja. Wer hat Smartphones von euch? Das ist <lacht> <lacht> <lacht> iPads so Tablets. Uh, yeah, gut. Uh, das ist ein sehr interessanter Trend in diesem Jahr. Uh, mobile Web. Uh, sobald uh, wir irgendwelche Kunden hatten, wollte er auch immer neue Mobile Web bei Solution haben. Äh, aber das kostet äh, viel, äh, viel Geld, viel Zeit. Man eigentlich baut diese Seite separat. Ja, natürlich kann man Kontext etc. benutzen. Äh, dann äh, eigentlich im, im August äh, kam sowas, was man nennt Responsive Web Design. Habt ihr darüber schon gehört? Man macht nur eine Webseite. Uh dies dynamisch unpack to the uh build cursor. There are so many things to consider in creating a successful website. One vital consideration is how your users will be accessing it. Sure, it looks great on your computer, but what about iPhones, iPads, BlackBerries? How's the site going to work on there? Thinking about presentations separately for each device doesn't work. There's got to be a better way. There is... Responsive Web Design. Responsive Web Design allows designers to create websites with fluid layouts and flexible images. They automatically adapt according to the size and orientation of the user's browser to deliver the optimal layout. Your site looks great, is consistent and is usable, regardless of how people are accessing it. So you can be confident that your website will deliver a fantastic user experience on any device. Wir haben letztens Report vorbereitet. Wir hatten bis jetzt Lösung auf Flash. Ja. Das ist eigentlich nicht so die beste Technologie, besonders für Social Media oder Search Engines. Was ist interessant, wenn wir haben die Phrasen in Google gefragt haben, nach denen gefunden haben. Normalerweise auf erster Ergebnis war, diese Facebook-Webseite, die sie haben, ja? diese, die man live machen kann. Äh, und äh, das, das, das ist schon so, so klar, ja? man muss einfach daran denken nach Social Media. Wenn, wenn wir fragen nach unserer Initiative, unser Projekt in, in Google oder in Bing oder etc. und normalerweise alle ersten Resultate sind zu Social Media, ja, nicht zu unserer Webseite, sondern zu Social Media. Deswegen soll man schon daran ich denke, das ist ganz wichtig. Das auch. Hier ist es von einer Seite ist es ganz einfach von der anderen ist es ganz schwer. Wir benutzen Standards. Und wenn man diese Standards benutzt und macht man so wie die sagen, wir haben kein Problem, eigentlich nur die Testen, wie ich auch gesagt. Äh, aber man soll auch daran denken, ja. besonders wenn es geht um den Public-Sector. Äh, die EU sagt, dass äh, alle behinderten Leute sollten auch Zugriff zu dieser Information haben Deswegen ist die Accessibility ist ganz, äh, ein ganz wichtiges äh, Thema. Das haben wir schon mal gesprochen. Ja, im es gibt keine. Datenquelle, mit der wir uns nicht äh, verbinden können. Ja? Äh, wir können das ja äh, ganz einfach machen äh, durch Frontend-Content, ähm, also man braucht ja äh, keine Database, die uns zur Verfügung stellen, Und, äh, wenn die Webseite es ermöglicht, das können wir einfach ähm, äh, von der Webseite im Frontend äh, ablesen. Ja? Äh, wir können oder wir möchten oder wir nutzen ja auch meistens XML, weil das ein guter Standard ist, da kann man auch viel zusätzlich beschreiben und dann, es hilft ja auch in der Zukunft, wenn jemand die Daten dann weiter bearbeiten möchte, dass das XML-Format sehr, sehr gut ist. Wir nutzen ja auch verschiedene andere Möglichkeiten. Ja? Also wenn ich sage, es ist möglich, von jeder Quelle etwas abziehen, ist es so. Wenn nicht, haben wir Kollegen, die C-Sharp programmieren und dann gehen sie ab. Bisher, glaube ich, haben wir keine Datenquelle gefunden, von der wir die, die Daten nicht haben. Genau. Ähm, wenn es geht um diese Integration, dann <lacht> wir arbeiten zum Beispiel mit dem Deutschen Lok, obwohl die uns nicht die sechsmaligen Falle verhindern. Äh, was ist auch ganz schön da, besonders mit der großen Unternehmen, Grunde, äh, die sind nicht in der Lage ohne mein jede Unternehmen nutzt was von Microsoft, SharePoint etc. Und dort haben die immer diese Problem, dass entweder da müssen die Lizenzen kaufen, Geld verdienen, um sich weiter mit diesen Daten zu arbeiten, oder sie können Matrix nehmen und sich einfach das alles abziehen und schon weiter bearbeiten. Ich habe diese Matrix Backend gesehen und normalerweise wir haben wir so eine Art von von Assets like Data Sources, die man dann einfach äh, Informationen ziehen und dann sind im System sogenannte Shadow Assets. Die System sieht als ganz normale Objekte, die eigentlich nicht im System sind. Also ist das alles möglich. Äh, hier geht eigentlich auch äh, um, um, um, um Kosten. ja. Äh, wie gesagt, auf Matrix konnt ihr eine Anzahl von Webseiten haben. Äh, die größte, die ich gerne ist, 150 ungefähr Webseiten. Äh, wenn es geht um SLA, ihr weißt, was SLA ist. Ja, dort finden wir auch das Service Level Agreement. ist äh, eine Art von Garantie. Äh, das können wir auch anbieten, eigentlich als äh, einziger Open Source Softwareentwickler, wenn es geht um, um CMS. Sogenannte SEO, Search Engine Optimization äh, Warum nicht? weil äh, wir eigentlich nicht so viel machen müssen und das funktioniert gut. Äh, wenn man das, worüber wir unterhalten haben, ja, die Analysis, Architecture information Usability, Accessibility, das ist alles muss auf unserem System, wir haben Friendly-Links, Baum-Logik und Architecture. Unsere Webseiten, die wir -Wow, bauen, also unsere Kunden bauen auf, auf, auf unsere Lösung matrix also, Google sieht das einfach sehr gut. Äh, wenn es geht um, um content oder um users kann man das all, all, alles personalisieren äh, ich habe ein ganz interessantes äh, projekt für deutsche televisions gemacht das ist B2B Office äh, die verkaufen eigentlich alle Lizenzen und Produkte die die, die, die haben also Filme, Serien etc äh, wenn es geht um personalisation die haben sowas dass äh, wenn man wollte, was von denen kaufen, ja. zum Beispiel man arbeitet für ZDF und möchte was von polnischen Television kaufen. Und wenn man sich dort einloggt, dann kriegt man erstens Content, die man als Erste, die man schon früher gefragt hat oder gesucht oder gekauft hat. Die, die, die Sales Guys von TBP bekommen auch dann Report. dass diese Person hat das und das noch geguckt, dass kann man dieses Angebot noch besser anpassen. Aber es geht auch um andere Sachen. Ja. Äh, wir haben Kontext-Funktionalität, also jedes Objekt, jeder Asset kann verschiedene Kontext haben. Ja? Das kann natürlich Sprache sein, aber wir können auch sagen, okay, für Leute, die sind aus äh, Europa, zeigen wir etwas anderes, als für die Leute, die, die sind in, in Amerika äh, Zum Beispiel beide Informationen sind in Englisch, aber schon Content ist anders. Ja? Äh, eigentlich kann man dort viele, viele Sachen machen, das ist unsere Kreativität. Ja. Das ist mehr, wenn es geht um Leute, die diesen Content dort schreiben und bauen. Das mögen besonders große Unternehmen und auch wieder Universitäten, auch EU eigentlich. Da wir können geben äh, Access äh, zu, zu diesem System viele Leute, aber dank Workflow und äh, Permissions, wir können äh, das so machen, dass zum Beispiel äh, zu bestimmten Uh, in der Webseite haben wir nur Access, zu, zu um diese Informationen zu schreiben, aber um Beispiel nicht zu publizieren. Ja? Wenn wir diese, mit, mit diesem Content fertig sind, dann jemand bekommt eine E-Mail, dass User A ah, hat das schon geschrieben, ist das für dich okay oder nicht? Dann kann man das Quick schicken oder nicht. Uh, ist das auch alles in unserem System uh, möglich? LG. sehr bekannt in den letzten Jahren. Uh, Theoretisch arbeiten wir mit dieser Methodik, äh, aber die, die ist sowieso immer angepasst zu, zu dem Projekt. Ja. Äh, eigentlich es gibt es keine 100 CMS oder kein 100 mh, Methodik. Äh, wir sind immer ein bisschen elastisch und arbeiten so, dass das einfach effektiv ist. Ja. Nicht, dass wir arbeiten immer nur mit dieser Methodik oder nur mit dieser Technologie. Das ist einfach Sinn. Cloud-Rustellen, haben wir unsere Cloud, Squeeze Cloud. Eigentlich alles, was wir haben, ist Squeeze, ja, Squeeze Search, Squeeze Analytics, Squeeze Cloud. Äh, eigentlich haben wir zwei Clouds, einer in Australien eine und in Europa. Äh, ja, was kann man über Cloud sagen? ist einfach so, die Idee wunderbar ist. Man also, darf eigentlich gar nichts, ein Server äh, eigentlich <lacht> nichts ja. Ich stehe hier und ich möchte weiß, weiß ich, eine Webseite irgendwo mal haben, das geht. Ich möchte Zugriff zu allen meinen Ressourcen, zu all meinen Informationen zu allen meinen anderen Sachen haben, ja, das geht. Ich möchte 10 GB Festplatte haben, ja, ich stehe hier, die ist irgendwo da in Australien oder im UK, es geht. Also das ist, das ist wunderbar. Ja. Das braucht man schon dann. Das Minimum, was man braucht, das ist Internet. Sonst geht es nicht, ja, ist ja aber klar. wir nehmen ja an, dass viele alle oder in der Zukunft dann schon nur Internetnutzer geben wird. Und dann Cloud Hosting ist eine Lösung, dank der eigentlich viel mehr möglich ist und das ist ja dann auch für Systemadministrator und die Techniker einfacher, weil die immer den Zugriff haben werden, weil das einfach dann für die ähm, mehr nutzbar ist. Ja? Weil wenn es um verschiedene Lösungen bei den Kunden geht, es gibt, oder wir hatten ja Kunden, die irgendwo Server hatten, aber dann plötzlich kein Internetanschluss oder irgendwo jemand hat da äh, etwas abgeschaltet, das funktioniert nicht, kein Zugriff, keine Möglichkeit, die Webseite wieder live zu machen und so weiter und so fort. Wenn alles clouded ist, funktioniert fabelhaft. Das haben die Leute von Apple auch, also jetzt diejenigen, die die Apple-Sachen nutzen, die wissen es, wie gut Cloud funktioniert. High-Cloud. Ja. ja, genau. Also, das Gleiche bieten wir auch. Äh, schönes Beispiel für Cloud es ist Westminster Abbey. Wart in London? Wart in Westminster Abbey bestehen. Yeah, ja. Right. Yeah. Yeah. Äh, Ziemlich alte Institution, Organisation, äh, Ich unsere in der haben glaube glaub ich auch jetzt Responsive Design. Ich bin nicht sicher, aber ja, wie man sieht, äh, Design passt sich an. Äh, aber warum äh, spreche ich darüber? Ein äh, paar Wochen bevor sogenannte Royal Wedding ja, äh, haben, sind die umgestaltet um, um auf Cloud äh, und dann Imogen, die ist äh, Manager. Auf der Web im Westminster Abbey meinte, na, das wird jetzt eine äh, gute, äh, gute Zeit, so wie das Gesten, ob das gut läuft. Warum? Da im Tag des äh, Royal Wedding, ich hatte 5000 Klicks per Sekunde. Den ganzen Tag. Schlecht. Ja, und glaubt, hast du schon. Das ist ja. <lacht> Um, wie gesagt, wir sind Supported Open Source, also wir geben Garantie auf unsere Produkte. Uh, wir sind Australien's largest Open Source R&D Team. Uh, das ist dann, wenn wir, gehen, wir gehen Squeeze Labs, das ist eine Software die wir zu squeeze Frage, die, die man oft stellt, ne? okay, alles Open Source, aber alles ist free, dann wo verdient ihr das Geld? Äh Frage? Was bezahlt man bei der Cloud bei euch? Das Recht von, von das, was du brauchst. Achso, okay.